Hallo und herzlich willkommen heute mal kein Let's Play, sondern ich zeige euch was man auf dem Social Hub von Destiny 2. In dem Fall ist es die Farm noch machen kann, außer einfach nur einkaufen, echt Geld ausgeben oder Quests annehmen. Dazu fliegen wir jetzt hier erstmal oder laden wir uns da rein in dieser wunderschönen Fluganimation mit meinem wunderschönen Schiffchen. Da ich als letztes auf dem Saturnmond war, äh, werden wir jetzt erstmal zur Erde fliegen müssen. Nichtsdestotrotz, mal eine kurze Zusammenfassung, die Farm, das ist der sogenannte Social Hub, das heißt da trifft man andere Spieler, könnte sich eventuell mit ihnen unterhalten. Irgendwie habe ich äh, bisher noch nie Unterhaltung innerhalb von Destiny 2 gehabt. Nichtsdestotrotz, äh, natürlich kriegt man da Quests, man kann seine äh, PvP-Punkte eintauschen, man kann im Everversum, also im Echtgeldshop shop noch irgendwelche Skins kaufen und so weiter und so fort. Worum es hier aber geht ist, äh, was man da noch tun kann. Dann gibt es eine kleine oder zwei kleine Quest rein, plus äh, noch Möglichkeit mit anderen Leuten Spaß zu haben was nicht wirklich was mit Destiny zu tun hat das handelt sich um ein Fußballspiel das werde ich euch auch zeigen sobald wir da sind dann sind wir auch schon bei der Erde und wir stürzen uns jetzt ins Vergnügen auf dem Planeten man sieht hier die Farm, wie man sie kennt und da hinten ist das Bruchstück hier hat man seinen Tresor everversum shop da hinten alles da wie bekannt interessanterweise genau diese ganzen Doppelsprünge und so gibt es hier nicht das heißt man ist bewegungseingeschränkt dafür gibt es hier aber wenn man nach unten läuft ein fußballfeld ohne ball im normalfall müsste in der mitte ein ball liegen ich gehe ach hier liegt der versuche ich den. man sieht, indem man dagegen rennt kann man den Ball auch spielen und oh, wo fliegt er jetzt hin man trifft, es kommen immer wieder Leute die spielen da mit einem schade ist nur, dass diese Ballphysik hier eher schlecht ist aber <lacht> trifft man das Tor und dann gibt es Punkte, es leuchtet das Tor und man sieht hier den einen Balken der da erschienen ist hier drüben sind schon zwei das heißt hier hat schon einer ein bisschen rumgespielt und dann kann man hier auf drei Punkte spielen wenn man drei Punkte macht dann tötet es wieder und es gibt ein kleines Feuerwerk das wäre das erste was man hier zusätzlich machen kann das zweite zeige ich euch oder das dritte fast schon zeige ich euch erstmal jetzt Ist manchen vielleicht schon aufgefallen, hier ganz, ich sag mal, oben oder im Norden gibt es eine, ein Lagerfeuer und wenn man da rangeht, dann steht das Sentry 4 erforderlich. Sentry 4 ist quasi die Questreihe, die man abschließen muss, bis man da an der Quest des Lagerfeuers teilnehmen kann. Deswegen werde ich jetzt euch zeigen, Sentry 4. Wie macht man das? Dazu muss man zu dieser Mühle gehen. Hier ist das Erversum, hier ist das große Gebäude und begibt sich zur Mühle und springt hier auf den Wasserradhalterung aufs Wasserrad und zieht sich aufs Dach. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil wir müssen darüber auf dieses große Gebäude, beziehungsweise als allererstes springen wir aufs Wasserrad und laufen mal ein bisschen und dann wird man gleich sehen, Sentry Ränge X2 und Radschub abgeschlossen. Das ist das erste, was man machen muss, und man sieht, ich leuchte schon und kann ein bisschen höher springen. Als nächstes muss man hier rüber. Für Sentry 4-mal müssen wir, also Sentry Ränge X4, das ist die Voraussetzung, dass man am Lagerfeuer die Quest 3 annehmen kann, muss man einmal da drüben aufs Dach, wo ich jetzt gerade hinschaue. Das heißt man begibt sich jetzt erstmal hier rüber und läuft hier über das Dach hier sieht man schon ganz wenige Leute ich glaube viele sind hier noch nicht oben begibt sich hier zu den Schornsteinen und dann springt man hier drauf und hofft dass man nicht runterfällt oh, so wie ich jetzt weil wenn man runterfällt das Ganze nochmal von vorne. Das verlängert das Video natürlich jetzt ein bisschen. Tut mir leid. Da ah, spielt schon wieder jemand alleine Fußball. Das ist das Geräusch. Wenn ihr euch manchmal wundert, was da los ist. So, hier wieder hoch. Hier hoch. Einmal rüberlaufen. In der Hocke kann man sich ein bisschen präziser steuern, weil man langsamer ist. Aber irgendwann kriegt man so ein bisschen den Dreh raus. Rüberlaufen zum Schornstein. Auch das auf den Draht springen. Hier rüberlaufen. Wie gesagt, Hocke hilft hier grundsätzlich. Und dann hier aufs Dach springen. Und Sentry-Ränge. 4 oder X4 und Vertigo abgeschlossen, jetzt könnt ihr recht hoch springen, leuchtet so ein bisschen und könnt schneller sprinten. So, damit hättet ihr die Quest Sentry X4 abgeschlossen und könnt zum Lagerfeuer sprinten, weil jetzt habt ihr die Voraussetzung erfüllt um die Lagerfeuer Quest zu machen. Speerpatrouille starten steht jetzt da, da drückt, drückt man jetzt, startet man die. Dauert ein bisschen länger als normal und dann muss man hier quasi Punkte ablaufen, sprinten, fängt bei diesem Steg an, geht hier hoch, zack danach ist es hier oben auf dem Dach, das heißt ich springe hier, durch die gesteigerte Sprungkraft brauchen wir nicht mehr den Umweg machen, können direkt aufs Dach, spring hoch. Wichtig ist, man muss die Punkte alle in einer Mindestzeit erreichen. Überschreitet man die, muss man wieder von vorne anfangen. Wobei die sehr fair gewählt ist. Hier muss man dann auch wieder aufs Dach. Man schafft die Sprünge selten in einem Mal. Deswegen mache ich immer noch einen Zwischensprung auf die Brücke. Da hoch. Das ist aber drinne. So, jetzt sieht man das nächste nicht zwingt, Da muss man raus wieder. Einmal hier drüber und dann hier lang springen. Es ist quasi ein Mundkurse, er endet wieder am Lagerfeuer. Jetzt hier hinten entlang und einmal darüber auf den Steg. So 79 Sekunden. Man sieht hier gibt es wieder ein kleines Feuerwerk. Was haben wir jetzt? Man springt und speichert sich das man ist der spähende commander das war es auch schon wenn man ein bisschen aufpasst hier kann man auch manchmal lichter an und ausschalten dann gibt es noch eine weitere kleinigkeit ist da hinten jemand gestorben ja hier steht jemand gestorben dann gibt noch eine weitere beschäftigung überall auf dem farm verteilt sind hier solche lager da könnt ihr euren Geist hinschicken und er erzählt euch dann ein bisschen was dazu, zum Beispiel hier oben noch. Ja, was habe ich davon, dass ich jetzt so springen kann? Nichts, außer dass ich springen kann. Das heißt, ihr könnt euch ein bisschen hier durch die Gegend hüpfen. Ähm, verwirrt Spieler die sich damit nicht auskennen oder könnt einfach einmal auf die große Kugel hier hoch, stellt euch hin und fangt an zu tanzen und macht coole Moves und jeder sieht euch von unten. So das war das was man hier auf dem <coughs> auf der Farm noch machen kann außer das übliche mit den Questgebern und Jobs zu sprechen. Ich hoffe Ihr habt jetzt gesehen, wie man das macht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare und bis bald.